Unserer Armee nicht bewusst. Wir entfesseln die Hölle. Wir müssen ihn schnell fangen. Jetzt, Fujin. Für den Angriff. Geh, ich decke ihn. Immer wieder gegeneinander aufgehetzt. Das muss jetzt enden, Liu Dann wirst du mich töten müssen. Ich würde dich lieber retten. Bei ah. ah. ah. ah. den Götterältesten. Kahn, er hat meine Beine zerschmettert. Oh, so kahn. Das ist die Sindel, die ich kenne. Keine Zeit für Pausen. Halt dich fest! Gucci, die Krone! Ich setze gegen Sindel und Shao Kahn ein. Ich mach das. Spart deine Kräfte für Luke Kang. Nein, Bruder. Wir teilen uns die Last der Krone. Danke. Deine Lügen sind aufgedeckt, Zauberer. Schenkung? Du solltest wachsamer sein, Fujin. Werdet jetzt Zeugen, wie die Macht das Schicksal zu ändern. Mein... Schon dein Endspiel gewesen, oder seit du in der Leere gefangen warst. Chroniker war so klug, mich zu verbannen. Mit dieser Krone bin ich ihr ebenbürtig. Deine Bosheit wird nicht ziehen. <lacht> Wissen, dass du der letzte Nightwolf bist. Der große Geist wählt einen anderen. Ich mag sterben, aber der Mantel lebt weiter. Folgt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wow, wow, wow, wow. Okay, also. <lacht> Alter, was geht gerade ab? Also, es war irgendwie offensichtlich, dass Shang Tsung ja irgendwas kriegen muss. Okay, ich finde die Feuerstelle voll geil. Das ist ein Pull. Aber der geht nicht so auf extrem Distanz. Aber das ist okay, von der, von der Reachers ist eigentlich voll easy. Aber was, jetzt kann ich... Warte Jetzt kann ich, glaube ich, nicht mehr die Fähigkeiten von Shang Tsung... Sondern jetzt habe ich die Fähigkeiten von... Nightwolf für kurze Zeit, wenn ich Seelendiebstahl einsetze. Und das ist ein Riesenproblem für mich, wenn ich die Charakter spielen müsste. Also die ich kenn, eigentlich können müsste. Aber ich kenne irgendwie noch genau. Aber wenn ich jetzt meinen Fatal Loom mache, kriege ich dann. Na naja, klar, treffe ich nicht. Ob ich dann den von äh, Nightwolf habe. <lacht> oh, der Grab ist heftig. Alter, ich bin einfach der Zeitgott Shang Tsung, wie heftig ist das denn bitte? Weißt du, ich habe echt gedacht, so, ja komm, ist eine nice Story, wird schon cool sein, aber alter, die muss natürlich wieder richtig eskalieren. Und das Problem ist, Shang Tsung wird, glaube ich, der schwerste Charakter sein zu spielen, weil man einfach alle Charaktere spielen muss oder können muss so halbwegs, weil man ja die Skills kopiert von denen. Ich probiere das nochmal. Oder auch nicht. Moment. Ich hab mich gerade an der Nase gekratzt, deswegen ging das nicht. Ich klaue den nochmal. Okay, den Pfeil habe ich noch. Das kann ich noch. Den Dash habe ich. Okay, geht. Man muss wirklich die anderen Charaktere können für den. Das wird noch interessant. Na, der Mantel stirbt mit dir. Seele und deine sind mein. Du denkst, wir sind nicht vorbereitet? Dein Verrat wurde erwartet, Zauberer. Du bist unfähig, dich für den rechten Weg zu entscheiden. Mein Weg endet so, dass eure Seelen mir dienen werden. Diese Zukunft ist nicht mehr aufzuhalten. Okay. Ich probiere das noch mal kurz. Das war doch... Kopieren ist doch das. Geht nicht. Okay, ich kann Vujin wahrscheinlich, weil er ein Gott ist, nicht kopieren. Ist ja voll kacke, weil den Charakter habe ich ja. Das wäre ja voll doof, wenn sie den limitiert hätten mit Joa, Du hast das Ziel, sie nicht, du kannst den nicht spielen. Kann ich Raiden, Raiden kopieren? Nein, auch nicht. Okay, das ist wahrscheinlich, weil sie Götter sind, dann sind die nicht kopierbar. Ist das jetzt nur im Story-Modus so, weil im PvP oder PvE halt müsste das ja eigentlich machbar sein. Warte oh mal, ich gucke nochmal kurz. Moment. Gibt zusätzlich zu kurzzeitig Zugriff auf das Bewegungsset des Gegners mit erhöhtem Schaden und ihren erdrückenden Schlägen mit reduziertem Schaden. Ah, alles klar. Den fand ich geil. Den finde ich voll lustig. So genau mein Humor. Ah, also das war jetzt recht einfach. Mit Vergnügen. Nein. Lasst sie leben. Wir können ihre Kräfte ewig abschöpfen. Umso besser. Jetzt, Chroniker. Sheng Tsung hat unsere Verteidigung durchbrochen. Wir können immer noch sehen. Wir werden Sheng Tsung's Widerstand niederschlagen. Aber du wirst weitere Hilfe benötigen. Liebster Setrion, du hast mir vorbildlich gedient. Einen Dienst jedoch musst du mir noch erweisen. Ja, Mutter. Ich verstehe. Glas wartet. Hinter dieser Tür, ultimative Macht. Es ist unser Privileg, sie auszuüben. Bitte dürfte ich... Ich möchte gern, ich. Deine Strategie war neuartig. Doch letzten Endes wirst du trotzdem nicht gewinnen. Zu Schlag bist, Chroniker. Wenn ich deine Macht habe, herrsche ich auf ewig. Chroniker zu töten ist mein Schicksal. Deines ist es mir zu dienen, meine hörigen Untertanen. Schützen meinen Einfluss in allen Reichen. Du bist benebelt von der Krone, Schenksung. Im Rausch vergisst du deinen Platz. Er ist ein Hund, der seine Meister betrügt. Kommt, strecken wir ihn nieder. Das war jetzt zu erwarten. Kriege ich jetzt wieder Zugriff darauf? Okay, ne, irgendwie kriege ich die nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso. Ich einfach die anderen Fähigkeit kurz, dem Fall. Was muss ich die... Ich muss die nicht verbessern, oder? Ich probiere das mal. Ne, die, die... ...einfach nicht. Ja, wieso auch nicht? Oh, ich wollte ihn auf der Lust abfangen. So, BOOM! Der steckt schon im Ecken fest. Jetzt nicht mehr. Friss meine Leichen! Den Spot juckt mich einfach gar nicht. natürlich. Ich finde ihn mit seiner Handschuhen recht cool. Ich hoffe, die sind als Skin verfügbar, dass man die ein bisschen anpassen kann. Weil ich mag die. Seine Krallen. Die haben hoffentlich einen richtig nicen Skin. Weil ich wüsste uns nicht, was man bei dem groß ändern kann noch an Ausrüstung. Vielleicht die Rollen, die uns an Gürtel hängen, aber... Naja. Das ist ja wie bei äh, Geras Frost auf dem Rücken oder bei Kano jetzt sein Ding. Äh, bei Kabal die Atemmaske auf dem Rücken. Irgendwie ist der nicht so speziell. Oh, jetzt aber. Ich weiß nicht, ob der random kopiert... Ne, der, der kombiniert, das ist voll übel. <lacht> Ausgerechnet die drei kopiert hat, das ist geil, oh, richtig cool. Meine Zeit als dein Diener ist vorbei. Dich leben als Dienerin in meiner neuen Ära. Oder ziehst du es vor, aus den Geschichtsbüchern entfernt zu werden? Den Sand der Zeit zu formen, erfordert große Macht und Können. Du trägst meine Krone, aber du bist kein Titan. Ohne wenn es wieder den gleichen Kampf gibt wie letztes Mal. Na klar, gibt's. Es gibt 100 Pro. Kann ich die Ram? Ne, es gibt denselben Kampf wie letztes Mal. Alles klar. Das wird interessant auf normal. Das heißt, wir sind wieder auf dem Finale, so wie es aussieht. Nein, nein, nein, nein, nein. Du machst nicht dieselbe Scheiße wie letztes Mal. Ich brauche meine Feuerfeister. Guck mal hier, du Bitch. Okay, gleich wird sie swappen zum ersten Mal. Und doch, jetzt wird sie swappen. Hä, wir hatten doch schon mal. Ah, warte mal. Ja klar. Die hat einfach wieder random Sonja gewählt. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ich grab die mal, weil ich einen Grab sehen will. Ich finde im voll geil So! Kurz am weil jetzt juckt's. Ich will dich nicht haben, du dumme Bitch. Oh, die bringt mich so weit runter. Ich hasse das. Da muss ich direkt noch Angst kriegen. Also ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ehrlich gesagt. Ich würde den Fate jetzt mal auf Sonja anwenden. <lacht> weil dann sollte sie eigentlich sterben, weil die haben nicht so viel... Nein, nicht ganz Die sterben nicht ganz <lacht> Etwa 70 Leben wird sie noch haben oder so. Bihan macht einfach keinen Schaden. Ich finde das so komisch. Boom! Okay, und jetzt letzte Runde. Jetzt wird's kritisch nämlich, weil ich bin im roten Bereich. Block. Feuerfahrt. Macht deiner scheiß Feuerfahrt, Junge. Ja! First try. Mm. Oh, sorry. Geil, das Schicksal ist mein. Du hättest mein Angebot akzeptieren sollen. Chronika. ich hätte dir große Macht zugestanden. Wirklich, denen ist besser als sterben. hören auf mein Kommando. Jedes Reich beugt sich meinem Willen. Halt! Bevor du uns alle verdammst! schon kennen. Ich verstehe. Das Stundenglas zeigte, dass nur ich mit der Krone gegen Chronika vorgehen kann. Du liest mich gewinnen. Und für den Sieg hast du das Leben deiner Freunde geopfert. <lacht> Wie herrlich kaltblütig. Sie sind nicht tot, Shengsung. Sie werden wieder leben in meiner neuen Ära. Deine neue Ära? Du unterschätzt mein Können, Auserwählter. Ich habe die Krone. Ich habe jetzt Chronikers Macht. Du bist vielleicht eine Gottheit, aber ich bin der Wächter der Zeit. Du bist kein Gegner für mich. Chroniker hat das auch gesagt, Shengsong. Du wirst ihr Schicksal teilen. Jetzt gib mir die Krone. Das ist deine einzige Chance. Meine einzige Chance? Das ist mein Triumph. Und dein letzter Moment. Eine Existenz endet Das war ja doch keine Frage, wen ich nehme, hallo. Äh, wir werden danach trotzdem das andere Ende noch kurz gucken, weil jetzt bin ich gespannt, ehrlich gesagt. Wie kann ich die Drachen. Ah, das ist nun. Ist das nun ein Counter? Ich dachte, die hat mehr drauf. Das ist nur eine Parade. Ja, na nope. So und schau weil ich es kann. Oh, das sieht so geil aus mit diesem Blitz. Verdammte Scheiße. Oh, ich glaube, ich habe das vorhin nicht gemacht. Äh, ja, eben, wir werden auf jeden Fall nachher schauen, was passiert, wenn Shang Tsung auch gewinnt. Also das ich vermute mal das, das böse Ende. Also ich lasse mich jetzt hier nicht verhauen von ihm, aber ich werde danach ihn wählen. Aber ich habe das Gefühl, das ist das richtige Ende. Weil das ist cool und ein Lukain gewinnt und das hat er vorhin auch schon und ja, das muss das richtige Ende sein. Und deswegen würde ich das eigentlich auch gerne einhalten. Ich weiß nicht, ob normal jetzt nicht wirklich schwer ist oder ob ich jetzt einfach an den langsam gewöhnt bin. Ich glaube eher, das hat das da zu tun, dass es nicht so schwer ist. Ehrlich gesagt. Also, easy ist natürlich noch einfacher. Jo, das hat gar nicht schwer. Jetzt kriege ich mir viel, wenn ich gewinne. Ach du Scheiße dieses Schicksal gewählt. Ah. Oh. Keine Zeitlinie wird mehr von dir verdreht. Kung Lao, wo bist du? Wer? Wer bist du? Ich bin Lord Lu Kang, Gott von Donner und Feuer. Gott von. Vergib meine Ignoranz, mein Lord. Genug, Kung Lao. Du bist bescheiden. Nicht wie der Kung Lao, den ich kannte. Den Kung Lao, den du kanntest? Eine Geschichte für andere Tage. Ich bestimme dich als meinen Champion, Kung Lao. Wir müssen arbeiten. Du brauchst Vorbereitung. Training. Training? Wofür? Wow, voll geil. Ich hätte es erwartet, dass es so also, für das Mortal Kombat. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen, vielleicht. Dieses dieses Grinsen hat schon richtig alles gesagt, das gesagt The fuck, dieses Ende, voll geil. Okay, ich bin geflasht, ich muss sagen. Wow. The fuck. Okay, wir haben dieselbe Musik, wir haben dasselbe Auto nochmal und dieselben Credits, die ich letztes Mal geskippt habe. Es sind halt einfach alle Infos drauf und so. Ich finde es voll geil. The fuck. Okay, ich bin jetzt... Zwei, drei, viele Stunden habe ich doch. Aber der Alter, ich habe gerade richtig Gänsehaut, dieses Grinsen am Schluss. Das war einfach so ein Abfuck. Alter, ist das geil. Okay, ich eigentlich hätte ich für dieses Video, weil das ja shang Tsung's Kapitel ist, das shang Tsung Ende wählen müssen. Aber ich, ich. Ich wollte das richtige Ende haben. Okay, das Kapitel hat mich 40 Franken gekostet. Das ist voll okay. Also, ich habe jetzt nochmal. 3 Stunden fast gekriegt. Ich bin jetzt bei 2 Stunden 43... 44 Minuten jetzt. Äh, für meine Aufnahme. Also mehr als zweieinhalb Stunden für 40. Das Spiel hat selber, glaube ich, dreieinhalb Stunden drin gehabt. Für 60. Und ja, ich bin da voll hyped. freue mich drauf das heißt wir werden danach noch ganz kurz das ende anschauen äh, ich lasse jetzt die credits kurz laufen und hör mal auf äh, zu labern ganz ehrlich dieses spiel ist jeden rappenwert den ich also jeden cent wert ja, für deutsche und bei uns ist es Rappen. <lacht> es tut mir leid. Ich, ich weiß, Schweiz ist da immer ein bisschen kompliziert, aber ich kenne die Europreise nicht. Ich habe halt Franken, ich habe Rappen, ich habe keinen Cent, ich habe keinen Euro. Äh, ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, aber für mich war dieses Spiel jeden Rappen wert. Ich habe sogar, das war mega dumm. So, ich bin gerade was organisieren. Ich lasse mein Handy kurz weglegen. Also, ähm, ja, es war mega dumm. Ich bin einkaufen gegangen am letzten Wochenende Samstag. Also, boah, das Spiel kommt gleich raus. Der Flug. Das war dann Dienstag, war der Release. Samstag bin ich nach oben ins Dorf. Es ist Um 5 macht der Kiosk zu. Um halb fünf war ich da und ich habe so, ja, ich brauche unbedingt 60 Franken, um da mein DLC mit allem zu holen. Äh, warte mal. Eben. Ach, ich bin gerade was am Organisieren, wir werden nachher gleich. Ähm, auf jeden Fall. Eben, dann habe ich 60 Franken geholt, bin zu Hause. Um 6 war ich fertig. Ich habe noch 9 äh, hours, 9 persons, 9 doors gespielt. Ähm, dann um 6 zu so, ich geht in App Store und hol mir das DLC, weil das war voll cool. Äh, weil da kriege ich auch diesen geilen Hintergrund, den ihr hier nochmal seht. Den habe ich ganz am Anfang gezeigt und ich feiere den hart. Ich, ich liebe den Hintergrund, ganz ehrlich. Und... Danach habe ich dann so zu Hause den Code eingegeben und gemerkt, so, ja, scheiße. Ich habe Apple-Accounts gekauft. Ich habe mir zweimal 30 Franken für einen App Store gekauft, statt für einen PSN. Aus dem dummen Grund, ich lasse die Credits laufen, sorry. Äh, ja, ich habe das Add-on für RoboCode ins Telefon noch. Ähm, aus dem dummen Grund raus, dass ich einfach nicht geguckt habe. Es war blau und blau und die sehen halt gleich aus. Und dann habe ich halt 60 Franken auf Pokémon GO überwiesen. Danach ist mir aufgefallen, ich hätte noch ein bisschen Geld für Duel Links gebraucht, das wäre voll nice gewesen, da mal Geld reinzustecken. Ich spiele das seit drei Jahren und ich habe noch keinen Rappen da reingesteckt und ich wollte eigentlich jemanden kaufen, aber Pokémon GO ist auch easy. Und dann war halt der Laden zu, Sonntag hat nichts offen, Dienstag kommt das DLC raus. Zum Glück habe ich Montag Homeschool gehabt, ich bin dann während der Schulzeit kurz nach oben, habe mir nochmal eine Karte geholt für 60 Franken und habe die ins PSN eingezahlt und danach das DLC gekauft. Das Vorbesteller DLC, damit ich den Skin habe und den Hintergrund und alles. Äh, weil das, das war eine Combo Aftermath plus Combat Pack 1. Statt für 70, für 60 Franken, also 57 Franken ganz genau gesehen, Entschuldigung. Äh, und ja, das habe ich dann am Montag gekauft. Dienstag wollte ich das installieren, weil ich konnte nur Dienstag aufnehmen. Mittwoch ist für mich Yu-Gi-Oh! Abend, dann bin ich weg, trinke ganz viel. Donnerstag und spiel Yu-Gi-Oh! natürlich. Wir gehen in eine Bar, wir haben eine coole Bar gefunden in Basel, die uns aufgenommen hat. Kann wir Yu-Gi-Oh! spielen, kann wir ein bisschen Karten spielen, trinken und Party haben halt, richtig geil. Donnerstag hatte ich keine Zeit, weil ich weg war. Freitag habe ich dann rausgefunden, wie ich das DLC reinkriege, weil am Dienstag war das DLC nicht mehr vorhanden. Der Playstation Store hat das DLC nicht mehr drin, weil es ein Vorbesteller-DLC war. Und der Witz ist, das habe ich in der ersten Folge vom Kapitel, also Kapitel 13, habe ich das erklärt, ähm, dass das ein Problem ist, das anscheinend viele haben. Ich habe mir damit einfach durch die Vorbestellung des DLC kostenlos erhalten können, musste es aber im Menü selber nochmal runterladen. Dann wollte ich das gestern Abend um, 8, um 7, dachte ich, jo, easy, ich mach das kurz. Und dann kam dann Download von 8 GB. Das hat dann mal eben so 2 Stunden gedauert, dann war es 10. Und um 10 konnte ich jetzt nicht mehr aufnehmen, dann wäre ich jetzt um 1 Uhr morgens noch fertig. Meine Mom geht schlafen, ich wohne ja wieder zu Hause, weil ich, äh, wieder zurückgekommen bin. Ich bin ausgezogen, wieder zu nach Hause gekommen. der Detail. Ähm, auf jeden Fall. Ja, das war dann ein bisschen kacke. Ja? Und deswegen habe ich es erst heute aufgenommen. Und ja. Das ist so eine random Story. Ich dachte, jetzt erzähle ich euch mal kurz. Aber hey, ich habe jetzt alle DFC-Charaktere, die lade ich nachher kurz runter. Ähm, das Alternativende kommt, danach kommen die ganzen Endings. Wir kriegen noch Finisher von den Charakteren für euch rein. Ich lasse mich da noch ein bisschen überraschen, was da kommt. Äh, weil ich hab mit Nightwolf habe ich halt den zweiten, Spawn hat noch und ich will die ganzen speziellen Charaktere noch haben. Ich will ihre Endings freischalten endlich. Das würde ich dann mit euch zusammen mal anschauen. Ich probiere nochmal zu streamen. Ich habe ein bisschen an meinem PC rumgespielt, dass die Leistung ein bisschen runter geht. Aber dafür kann ich eigentlich alles machen wieder. Weil ich bin meistens auf dem Leistungsmodus gewesen und dann drückte einfach voll durch und irgendwann über, überhitzt er. Auf dem Leistungsmodus, äh, auf dem Stro Stromsparmodus eigentlich, geht das klar. Ich habe ihm die Lüfter angeschaltet, dass er nicht lautlos ist. Ähm, und das Internet wieder an. Er war im Flugmodus wegen Stromsparn. Ja, und alles andere ist original vom Stromspar. Und seither kann ich komplett problemlos rausrendern. Ich kann aus Elgato rausziehen. Und ich habe die Hoffnung, dass ein Stream auch läuft. Ich würde das vielleicht morgen mal ausprobieren. Also wenn die Folge rauskommt, ist das eh schon vorbei. Dass ich mal SAO nochmal streame. Und dann könnte ich vielleicht die MK-Sachen streamen. Ich wollte 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors streamen. Aber das ging ja dann nicht und, ja, mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war's eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Tut mir leid, dass ich euch voll gelabert habe. Äh, ich werde die, die Folgen in denselben Ordner packen, weil das ist halt alles Mortal Kombat 11. Sondern halt einfach hat ein Aftermath hinten dran. Die Titel übernehme ich wieder. Ähm, eben wie gesagt, ich wollte nicht spoilern. Also, wenn da im Titel steht, nicht steht Feuergott Lucane, dann wundert euch nicht. Ich wollte einfach nicht spoilern für die Leute, die es noch nicht gesehen habt also, das wäre eigentlich alles. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Äh, wir skippen das mal durch. Weil da kommt eh nichts mehr. Ich überspringe das... Mal. Nein. Tut mir leid. Ich, vielleicht kommt noch was, aber ich überspringe. Ich habe die ganze Zeit den Ton angehabt. Ich bin doof. Äh, ich hoffe, ihr habt jetzt kein Echo drin gehabt. Habt ihr wahrscheinlich. Boah, das bin ich so geil aus. Ja. Sorry, ich bin da voll gehypt. Ich habe... Belohnung für... Ka du hast einen Kampf abgesch... Klau mir ab. Wann war ich denn offline? Nice, ich habe keinen und Sykes. <lacht> kann ich nicht, mich nicht beschweren. Ähm, ja, wir haben natürlich ganz viele neue Sachen freigeschaltet hier. Oh, alle Charaktere haben was. Shiva habe ich doch durch DLC auch gekriegt, meinte ich. Ja, ich habe jetzt hier den Terminator frei. Ich muss den noch selber ausrüsten. Nice evening. Oh, okay, die sieht geil aus. Ich werde dann noch ein bisschen durch die Skins durchgehen, weil ich kann euch das gerade bei Kano zeigen. Ich habe einerseits halt äh, meine Lieblingsausrüstung. Ich glaube, das ist die, die drauf ist sogar. Ja. Aber ich habe alle Ausrüstung... Oh, da habe ich neue Scheiße. Alle, die ich hier habe, habe ich halt, wie ihr seht, links die Stärk Verstärkungsfassungen sind voll. Außer die neuen halt jetzt. Das ist der junge, K der junge Kano. Geil. Ähm, ja, das wären dann alle... Ja, haben mir neue Skins, die mir nicht gefallen, weil ich den alten Kino einfach viel ge... Okay, die sind schon geil. Zeig mal eine Rüstung. Der ist mir zu mechanisch. Die sind schon geil aus, aber der ist mir zu mechanisch irgendwie. Äh, auf jeden Fall ist das so... Ja, komm, hau rein. Gucken wir noch random an. Wenn wir schon da sind, Siegvorschau. Einfach random angucken. Okay, das ist geil ist, wenn ich mal keinen Finisher mache. Äh, eben, das ist dann so ein bisschen das, was ich jetzt hier drin noch treibe. Ich habe alle Tutorials abgeschlossen natürlich. Ich habe sehr viel mehr gemacht, dass ihr es seht für mich. Ähm, ich werde mir jetzt noch kurze DLCs ziehen und dann geht es weiter. Äh, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat gefallen und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Ich hau auf jeden Fall noch mehr raus, keine Sorge. Jetzt sind wir bei drei Stunden fast. Das alternative Ende kommt wahrscheinlich morgen. Ich werde das jetzt nicht heute aufnehmen, weil ich nachher noch weggehe. Einfach zeitlich nicht. Aber ich werde das noch mal hochladen auf jeden Fall. Alternatives Ende einfach. Die Folge heißt dann so Ende Wie auch immer, wie ich will. Ähm ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächsten Folge wieder. Oder in einem anderen Video. Wie auch immer, was auch zuerst kommt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ganz ehrlich, das DLC. Göttlich. Jeden Cent wert. Kauft ihr. Also, wenn ihr Mortal Kombat 11 habt und ihr findet, ihr, jetzt hab ich gesehen, holt es euch. Ihr, das Problem ist immer, das sehen viele nicht. Man kann. Das sagt Gronk auch immer, mal so nebenbei. Ich, ich glaube, wir nehmen da die DLCs mal runter. Äh, Gronk sagt das immer so schön. Ähm, wenn ihr sagt, ihr kauft euch ein DLC nicht, weil ihr es gesehen habt, aber ihr habt die Erwartung, dass mehr kommt, dann ist das ein Widerspruch. Für mich auch. Weil. Ihr sagt, euch gefällt der Content, ihr wollt mehr haben, aber ihr kauft ihn nicht. Woher sollen die Entwickler dann genug Geld haben? Klar, Netheram Studio ist ein riesen Riesenstudio, die können sich das leisten. Aber wenn die dann sehen, ja, das kauft keine Sau, wieso sollten die dann entwickeln dafür? Das macht ja dann keinen Sinn, oder? Die entwickeln ja nicht für was, was kein Geld reinbringt. Weil die wollen ja Geld machen als Firma, das macht ja auch Sinn. So, ich lab mir jetzt alles. Gins natürlich runter. Ich lasse die mal kurz... Store stehen. Macht das nachher weiter. <lacht> ja, das war eigentlich alles. Ich wollte es nur noch kurz. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.